Dieses Video setzt die Kenntnisse des Grundniveaus 2 voraus, zumindest. Siehe links unten. Wir sind jetzt noch bei der Prozentrechnung und ein Sonderfall von Prozentrechnung ist die Umsatzsteuer und das Rabatt. Denken wir an eine Flasche Wasser. Der Produzent verkauft sie dem Supermarkt für einen Preis von, sagen wir mal, 2 Euro und der Supermarkt will dazu 1,2 Euro. Gewinnen. Und wie viel Geld wird dann das Produkt verkauft? Man könnte denken 1 2 plus 1,2, 3,2 Euro. Das ist aber doch nicht alles. Der Staat verlangt für jedes verkauftes Gut und für jede verkaufte Leistung Steuer. Diese Steuer nennt man Umsatzsteuer oder Mehrwertsteuer. Die Umsatzsteuer ist in Deutschland für Grundgüter 7% und für den Rest 19%. In Österreich 10% beziehungsweise 20%. In anderen Staaten gibt es andere Steuersätze, 5%, 13% und so weiter und so fort. Diese Steuer wird vom Einkäufer bezahlt und ist daher Teil des Preises. Die Flasche Wasser wird daher nicht für 3,2 Euro verkauft, sondern um 10% mehr in Österreich. Halt. Ein Getränk ist ein grundlegendes Gut, also ist die Umsatzsteuer in diesem Fall in Österreich 10%. Also der Preis am Anfang, 3,2 Euro, also was der, der, die Supermarktkette so für sich haben will, ja, das ist am Anfang, das ist 100 Euro, 10% mehr, das ist also 110%, wie wir schon gelernt haben, gegenüber mal durch die andere Zahl, also der Preis am Ende wird 3,52 Euro, die Ware wird also um 3,52 Euro verkauft. Das können wir jetzt hier auch sehen. Nettoverkaufspreis, das ist das Ganze, 100% plus Umsatzsteuer, je nachdem wie viel Prozent ist, das macht den Bruttoverkaufspreis. Also in diesem Fall 100 plus 10%, 110%. Wenn wir jetzt nur wissen wollen, wie viel die Steuer war, dann anstatt 110%, hier schreiben wir 10%, also so viel wie die Steuer ist. Der Preis am Anfang, also ungesteuert, ist 3,2%. Unversteuert, Entschuldigung, das 3,2 Euro, das ist am Anfang, also 100% und wir wollen nur die Steuer berechnen, also 10% von diesem Preis, das ist 0,32 Euro. Man kann auch den Bruttoverkaufspreis dann so berechnen, dass man den Nettoverkaufspreis, also 3,2 Euro und die Umsatzsteuer, in diesem Fall 0,32 Euro, addieren. Und das ist hier in Euro und hier in Prozent. Ja. Im Rabatt, aus verschiedenen Gründen, zum Beispiel wenn eine Ware nicht so leicht verkauft wird oder am Ende einer Saison, kann ein Verkäufer eine Ware billiger als für den gewöhnlichen Preis verkaufen. Das nennt man Rabatt oder Skonto oder keine Ahnung, es gibt verschiedene Namen dafür. Im vorherigen Beispiel kann der Supermarkt die Flasche Getränk um 6% zum Beispiel jetzt billiger verkaufen. Der Preis vor dem Rabatt ist in diesem Fall 3,52 Euro, haben wir vorher ge gezeigt, ja. Nun das ist jetzt aber der Wert am Anfang, vergessen wir den ganzen Rest, ja, das ist jetzt der Wert am Anfang, nach dem Rabatt bleibt noch 6% Rabatt, also 100 minus 6, das wird billiger sein, 94%, wie viel wird also der Preis nach dem Rabatt so sein, der am Anfang ist es 3,52 Euro, das ist 100%, 6% weniger, also 94%, wie viel ist es? Mal durch, das ist ungefähr 3,31 Euro. Wie schon gesagt, man muss auf zwei Nachkommastellen äh, runden, weil es halt bis zu 100 Euro, also 1 Cent äh, Münzen gibt. Der Rabatt in diesem Fall ist, ist 6% des Preises vor dem Rabatt. Also wenn man hier jetzt den Rabatt berechnen will, direkt, dann ist 100% 3,52 Euro und 6% ist der Rabatt. Wie viel ist es? Ungefähr 0,21 Euro, also 21 Cent. In diesem Fall gibt es also die Formel, der Preis nach dem Rabatt, also PNR, ist der Preis vor dem Rabatt minus den Rabatt. Also mit Geld 3,31 Euro, der Preis nach dem Rabatt, was wir hier so gerechnet haben, ist der Preis von dem Rabatt, 3,52 Euro, minus den Rabatt. Selber, da ist es. Ja. Und hier kann man das auch so sehen, Preis vor dem Rabatt ist Preis nach dem Rabatt plus Rabatt. So, kann man auch sehen. Okay, jetzt sehen wir eine Kombination von diesen beiden Aufgaben. Der Nettoverkaufspreis ja, vor Steuer überhaupt eine Ware ist 65 Euro. Berechnen Sie den Verkaufspreis nach einem 20, 12% Rabatt, wenn die Umsatzsteuer 12% ist. Okay. Die Umsatzsteuer ist 10%. Wir haben den Nettoverkaufspreis, ja, und wir können dann erst zunächst einmal den Bruttoverkaufspreis berechnen. ja Und das bedeutet. Nettoverkaufspreis plus Steuer, das haben wir hier gesehen, Nettoverkaufspreis plus Umsatzsteuer. Das bedeutet in diesem Fall, die Steuer ist mehr, also 100% ist am Anfang Nettoverkaufspreis plus 12% Steuer, also insgesamt 112%, wie viel ist der Preis danach? 72,8 Euro. Ja, das ist jetzt der Bruttoverkaufspreis. Vergessen wir jetzt diese Sache hier. Wir kennen jetzt nur den Bruttoverkaufspreis. Und wie, es gibt dann Rabatt. Wie viel ist der Rabatt? 12%. Wieder. Viele denken: okay 12% nach oben mit der Umsatzsteuer, 12% nach unten mit, 12, mit, dem, mit dem Rabatt. Der Preis am Ende wird der gleiche sein. Schauen wir mal. Stimmt es? Okay. Jetzt. Rabatt wird auf diesem Preis hier berechnet, also den Bruttoverkaufspreis. Also das ist jetzt der Grundwert. Also das bedeutet, das ist hier jetzt 100%. 72,8 Euro, das ist 100%. Ja? 12% Rabatt, das bedeutet 100 minus 12, 88%. Okay? Und das Ergebnis ist dann 64,06 Euro und nicht wie ganz am Anfang 65 Euro. Wieso passiert das? ja weil der Anfangswert ein anderer Wert ist. 12% von 65 Euro ist etwas anderes als 12% von 72,8 Euro und sicherlich viel anderes als 12% von 10.000 Euro. Ja. Das bedeutet, wenn wir einen anderen Anfangswert haben, ist das Ergebnis selbstverständlich auch anders, auch wenn der Prozentsatz doch der gleiche ist. Ja. Und daher, wenn man so eine Aufgabe macht, hm, ist das Ergebnis doch am Ende gleich, obwohl der Prozentsatz doch gleich ist. Äh, nicht gleich, also das Ergebnis ist doch nicht gleich. Ja? Okay. Also noch einmal zur Erinnerung, wenn man Brutto- und Nettoverkaufspreis äh, vergleicht ja, und Umsatzsteuer berechnet, ja, dann ist der Nettoverkaufspreis, der Preis am Ende 100% und der Bruttoverkaufspreis etwas mehr. Also nicht 100%. Wenn man Bruttoverkaufspreis und Rabatt vergleicht, ja, dann ist der Bruttoverkaufspreis äh, doch 100% und der Preis nach Rabatt etwas weniger, weil Rabatt abgezogen wird. Ja. Das betrifft allerdings nur die Schulmathematik. In Kaufmanns Mathematik äh, berechnet man auch äh, den Rabatt ein bisschen anders. Ja. Aber wie auch immer, in diesem Fall berechnen wir das jetzt hier so. so noch einmal gehen wir weiter das mit erhöhen und reduzieren haben wir gerade erklärt ja man muss immer aufpassen welcher der anfangswert ist haben wir auch gesagt es ist 12% nach oben 12% nach unten doch nicht äh, genau das gleiche wie am anfang weil der anfangswert doch etwas anderes ist das hier warum das jetzt hier so steht wenn wir ein anderes mal erklären Machen wir jetzt die Umkehraufgabe, wenn der Wert am Ende gegeben ist, also nach einem Rabatt. Der Verkaufspreis einer Ware nach 15% Rabatt ist 56,1 Euro. Berechnen Sie den Nettoverkaufspreis nicht an so einfach den Preis von Rabatt, das wäre der Bruttoverkaufspreis, sondern den Nettoverkaufspreis, wenn die Umsatzsteuer 10% ist wie wir schon bei einer solchen ähnlichen Aufgabe, Umkehraufgabe, Kombinationsumkehraufgabe gelernt haben. Man vergisst am Anfang, dass Umsatzsteuer gibt, man berechnet einfach zunächst einmal den Bruttoverkaufspreis und macht nur diesen Schritt, ohne den Rest, an den Rest zu denken. Ja? Das bedeutet jetzt hier nach dem Rabatt, ja? 15% Rabatt, 100% war der Bruttoverkaufspreis, wir haben eh gesagt, der Bruttoverkaufspreis, wenn man den Preis nach Rabatt vergleicht, ist 100%, also 100% ist der Preis vor dem Rabatt, ja? also der Bruttoverkaufspreis, der wird uns, wie viel, was steht da? 15% Rabatt. Also er wird um 15% reduziert. Wie viel bleibt das? 85%. Ja? Und dieser diese Prozentsatz ist der Preis nach dem Rabatt. Also 56,1 Euro. Das schreibt man also nebeneinander. Und gefragt ist der Bruttoverkaufspreis. Also vor dem Rabatt. Also der Wert in diesem Fall am Anfang. Und das ist 100% also. x. Das ist 66 Euro. Vergessen wir jetzt hier die ganze Sache mit dem Rabatt wir wissen jetzt nur den Bruttoverkaufspreis denn wir eh sowieso jetzt gerade eben gerechnet haben, 66 Euro und wir wollen jetzt noch den Nettoverkaufspreis berechnen also vor Steuer ohne Steuer ja? wir wissen allerdings, dass die Steuer 10% ist, also ganz am Anfang, Nettoverkaufspreis ist unbekannt x und das ist 100% am Anfang, der Wert am Anfang, der Grundwert, ja, und dieser Wert, den wir noch nicht wissen, wie viel das genau ist in Euro, ja, 100%, wird um 10% erhöht, also wir haben dann 110%, 100% ist, ja klar, 110%, ja, und wir wissen jetzt, dass dieser Preis nach der Steuer, also der Bruttoverkaufspreis, der ist 66 Euro, ja? also 66 Euro ist 110%, das Unbekannte, der Nettoverkaufspreis ist 100%. Wie kann man das jetzt also berechnen? Quer gegenüber mal durch die durch die andere Zahl. Also der Nettoverkaufspreis ist 60 Euro. Und um es klar zu sein, warum gibt es Steuer? Der Staat verlangt für jede verkaufte Ware und für jede erbrachte leistungssteuer Und auch von Einkommen und so. Mit diesem Steuergeld werden im Idealfall, also wenn der Staat, wie es in der Regel, mehr oder weniger gehalt in den westlichen staaten ist werden die verschiedenen lastungen die der staat anbietet finanziert zum beispiel schule ja, das will vielleicht viele schule nicht aber egal polizei Amerika, krankenhäuser und so weiter und so fort straßen und alles ja das war jetzt also die erklärung über nettoverkaufspreis und rabatt danke sehr